Hallo! In diesem Video geht es um weitere Pattern. Diesmal nicht darum, dass wir grundlegend irgendwie die Applikation strukturieren wollen, sondern wir gucken jetzt mal so ein bisschen genauer in die Details. Zum einen betrachten wir so ein bisschen, wie Dialoge prinzipiell aufgebaut werden sollten, damit sie für Nutzerinnen und Nutzer einfach zu bedienen sind. Und wir gucken uns eine Sache an, die heutzutage eine relativ große Rolle spielt, weil wir immer mehr mit irgendwelchen Listen von irgendwelchen Dingen arbeiten. Und dann ist so ein bisschen die Frage, wie können wir eigentlich Listen darstellen? Welche Varianten gibt es da? Und vielleicht finden Sie ja noch das ein oder andere Neue für sich, wo Sie noch nicht drauf gekommen sind, dass man das ja so auch gestalten könnte. Fangen wir aber zunächst mit den Pattern für Dialoge an. Prinzipiell ist es so dass Sie bei Dialogen jedweder Art einen äh, Pattern einsetzen sollten, das nennt sich Visual Framework. Das sagt im Prinzip nichts anderes, als dass jeder Dialog, den Sie Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung stellen, prinzipiell die gleiche grafische Struktur haben sollte. Und zwar eben wirklich für alle Dialoge. Das heißt, Sie sollten grundsätzlich die überall wiederkehrende Elemente an genau der gleichen Stelle haben, sie sollten die gleiche Farbgebung verwenden, der gleiche Aufbau sollte grundlegend identisch sein. Das gehört alles mit zum Visual Framework. Das hilft einfach Nutzerinnen und Nutzer, gleichartig in die einzelnen Sachen einsteigen zu können und nicht immer wieder sich neu orientieren zu müssen. Wenn Sie relativ große Inhalte haben, die Sie zentral den Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung stellen wollen oder wo die Nutzerinnen und Nutzer relativ zentral daran arbeiten sollen, dann bietet sich die sogenannte Center Stage an. Center Stage ist also tatsächlich abgeleitet von der zentralen Bühne, dort wo also der hauptsächliche Schauplatz der, ja, des ganzen Miteinanders stattfindet, ist jetzt halt abgeleitet tatsächlich vom Theater oder eben Musikaufführungen. Und auf, auf der Center Stage passiert eigentlich immer so das Wichtigste, das Besondere und alles andere ist dann drumherum positioniert. Das kennen Sie im Prinzip von allen möglichen Editoren, ob das jetzt in PowerPoint ist, ob das Grafikeditoren sind, äh, ja, Videoeditoren, was auch immer. Üblicherweise ist es so, dass Sie zentral einen relativ großen Bereich haben, wo Sie etwas bearbeiten und drumherum ist der Rest so angeordnet in der zentrale Bereich, den nennt man dann hier Center Stage. Ein erstes Pattern, was auch schon so ein bisschen in die Richtung Liste geht, aber noch nicht so richtig Liste ist, weil es hier nicht darum geht, beliebig lange Listen darzustellen, sondern einfach nur unterschiedliche Einstiege zu gleichartig gestalteten Inhalten zu bieten, ist das sogenannte Grid of Equals. Grid of Equals ist also ein Raster von gleichartigen Elementen, meist sind es irgendwie rechteck, rechteckig gefirmte Elemente, so wie hier rechts unten dargestellt, die zu ja, Inhalten führen, die ungefähr thematisch auf der gleichen Ebene einzusortieren sind. Wenn man jetzt also Center Stage und Grid of Equals miteinander vergleicht, dann ist es also tatsächlich so, dass bei Center Stage man üblicherweise so einen Inhalt hat, der relativ zentral und präsent irgendwie für die Nutzer, und Nutzer dargestellt sein soll und auch zentral und präsent bearbeitet wird, wohingegen eben bei Grid of Equals es so ist, dass man mehrere Inhalte hat, die ungefähr auf dem gleichen inhaltlichen Level liegen, also wo nicht einer irgendwie heraussticht und dann arbeitet man äh, genau damit, um halt so einen gleichwertigen Einstieg für alle diese Inhalte zu bieten. Wenn man jetzt noch genauer in die äh, Erstellung von Dialogen einsteigt, dann gibt es noch weitere Dinge, wie man ja bestimmte Dinge strukturieren kann. Zum einen sollte man mit sowas äh, arbeiten, das nennt sich titled sections. Sections sind also üblicherweise Bereiche, in denen sich immer wieder zusammengehörige Dinge befinden. Das hatten wir ja schon so ein bisschen bei den äh, Gestaltprinzipien bearbeitet, dass es halt so sein sollte, dass Dinge, die zusammengehören, auch einfach äh, örtlich und räumlich ein bisschen zueinander sortiert sein sollten. Und äh, Titled Sections bieten jetzt nochmal die Möglichkeit, durch einen Rahmen um die Elemente herum nochmal machen. also die gehören wirklich zusammen, also die sind jetzt nicht nur näher aneinander, sondern die gehören auch durch den Rahmen nochmal zueinander. Und man kann dann auch noch einen Titel dafür vergeben, um halt noch klarer zu machen, also wir haben hier wirklich eine Gruppe von Inhalten, die zusammengehört. Der Vorteil ist dann, dass man einfach mehrere solcher Titled Sections, so wie hier jetzt dargestellt hat, äh, so wie hier dargestellt, nebeneinander haben kann und die Nutzerinnen und Nutzer einfach trotzdem eine ganz klare Struktur in den Inhalten erkennen. Eine weitere Möglichkeit, um Inhalte innerhalb eines Dialoges entsprechend aufzuräumen, ist mit sogenannten Modultabs zu arbeiten oder einfach nur Tabs. Das sind die jetzt hier oben dargestellten Bereiche 1, Bereich 2, Bereich 3. Im Prinzip kann man es auch im, im Deutschen verwenden, also das sind sogenannte Reiter. Das kommt im Prinzip tatsächlich aus dem Bereich der Karteikarten, die es ja damals so gab, wo man dann einfach gleich große Bereiche hatte, die äh, unabhängig voneinander sind. Und wo man sich entweder den einen Bereich anguckt oder eben den anderen Bereich, aber man braucht nicht beide Bereiche gleichzeitig. Aber auch dadurch kann man eben, ähnlich wie durch Titled Sections, komplexere Inhalte so ein bisschen voneinander trennen, ein bisschen strukturieren und somit Nutzerinnen und Nutzern den gleichen, also ja, entsprechenden Einstieg bieten. Ganz wichtig ist hier nochmal zu sagen, nur weil die Tabs jetzt hier oben dargestellt sind, heißt das noch lange nicht, dass es das immer so sein muss. Man kann Tabs zum Beispiel auch links darstellen und dann so senkrecht gestalten. Man kann sie auch unten darstellen und gestalten, wobei unten eher unüblich ist. Aber so links, das gibt es tatsächlich noch relativ häufig, dass das so entsprechend gemacht wird. Eine weitere Möglichkeit, um auch komplexere Inhalte so ein bisschen aufgeräumter darzustellen, ist die Verwendung von schließbaren Panels oder eben Akkordeons. Ich habe sie hier beide jetzt mal so ein bisschen zusammengefasst, weil sie ein ähnliches Prinzip verfolgen. Sie sind ein bisschen unterschiedlich, aber das ähnliche Prinzip ist da. Es ist nämlich so, dass bei Collapsible Panels und auch bei Akkordeons bestimmte Inhalte einfach immer ausgeblendet werden und aktiv von den Nutzerinnen und Nutzern aufgeblendet werden müssen. Ein Akkordeon ist jetzt das, was hier in der Darstellung eher bläulich dargestellt ist. Da ist es so, dass üblicherweise von diesen vielen Gruppen, die man da sieht, nur eine Gruppe aufgeklappt wird. Man kann auch mehrere Gruppen gleichzeitig aufklappen. Das gibt, kommt so ein bisschen auf die Implementierung des Akkordeons an. Da würde ich einfach vorschlagen, dass man das entscheidet, ob man jetzt mehrere aufklappt oder nur eins, abhängig davon, welche Inhalte das sind. Wenn man tatsächlich nie aus mehreren der hier dargestellten Gruppen gleichzeitig entsprechende Elemente braucht, dann kann man mit einem Akkordeon arbeiten, wo nur ein Bereich aufgeklappt werden kann. Wenn man aber häufiger mal auch mehrere Elemente braucht, dann sollte man mit einem Akkordeon arbeiten, wo mehrere Bereiche aufgeklappt werden können. Und bei einem Collapsible Panel ist es halt tatsächlich so, dass die unabhängig voneinander sind, dass die auch unabhängig voneinander aufgeklappt werden können und üblicherweise aber auch, stärker voneinander getrennt sind, wo also bei einem Akkordeon es üblicherweise so ist, dass die einzelnen Bereiche, von denen man da spricht, immer noch wieder so einen gewissen Zusammengehörigkeitscharakter äh, haben, weil sie unter also ungefähr auf der gleichen inhaltlichen Ebene sind, ist es bei collapsible Panels eher weniger so, dass sie zusammengehören. Das können auch ganz unterschiedliche Inhalte sein, die vielleicht nicht mehr unbedingt auf der gleichen inhaltlichen Ebene sind. Aber diese drei Pattern bieten uns jetzt einfach schon mal eine relativ gute Möglichkeit, unter Umständen relativ viele Inhalte nicht irgendwie ganz woanders hinzupacken, sondern sie immer noch in dem gleichen Dialog zu haben, aber in den Dialog einfach mal deutlich aufzuräumen, um den Nutzerinnen und Nutzern einen sehr guten Einstieg zu bieten. Hier ist es jetzt natürlich immer so die Frage, hm, wie nenne ich jetzt die unterschiedlichen Bereiche und äh, oder die, die unterschiedlichen äh, Labels für die Collapsible Panels und so weiter und so fort. Kleiner Hinweis, für einen einzelnen Dialog kann man ja letztendlich auch mal sowas wie eine kleine Informationsarchitektur zusammenstellen. Und wenn man weiß, wie man das baut, zum Beispiel eben mit einem kleinen Card-Sorting und einem äh, Tree-Test, dann kommt man hier vielleicht relativ schnell und relativ gut zu einer Lösung, mit der die Nutzerinnen und Nutzer auch äh, sehr gut klarkommen können. Nur als kleiner Hinweis. Weitere Pattern, die für Dialoge ganz wichtig sind, sind die folgenden. Das erste ist die Rechts-Links-Anordnung. Das wird heutzutage auch tatsächlich noch häufig nicht gemacht. Und zwar ist es so, wenn Sie so einen Dialog haben, wie jetzt hier rechts dargestellt, wo Sie also mehrere Eingabefelder haben und vor den Eingabefeldern steht jeweils ein Label, dann sollte das Label rechtsbündig sein und das Eingabefeld, was dahinter ist, linksbündig. Der Grund ist einfach der dass mit dieser Anordnung auch eines der Gestaltprinzipien verfolgt wird, nämlich das Gesetz der Nähe. Dinge, die näher zusammen sind, werden einfach auch als Zusammengehöriger wahrgenommen. Wenn jetzt also zum Beispiel das Label sehr weit weg ist von dem eigentlichen Textfeld, dann wird das schon nicht mehr als so direkt zusammenhängend wahrgenommen. Und gegebenenfalls werden die Label als Gruppe da wahrgenommen und die Textfelder als Gruppe, aber nicht mehr, dass es da irgendwie eine Verbindung zueinander gibt. Ganz nachteilig ist das nämlich erst äh, recht dann, wenn ein bestimmtes Label in einer solchen Darstellung sehr, sehr lang wird, dann sind die sehr kurzen Label mit einmal relativ weit von ihrem dazugehörigen Textfeld weg. Deswegen macht es Sinn, Label rechtsbündig, Textfelder entsprechend dann linksbündig anzuordnen. Ein weiteres Pattern, was hier für Dialoge angewendet werden soll und was dann da auch, ja, so ein bisschen zu passt ist die diagonale Balance. Wenn Sie jetzt mal sehen, ich habe hier bewusst eine Diagonale in den Dialog eingezogen und rechts und links von dieser gedachten Linie ist ungefähr gleich viel Inhalt. Das heißt, sie haben, oder das, das geschieht im Prinzip immer genau dann, wenn man irgendwie an einer Ecke anfängt und genau auf der gegenüberliegenden Ecke mit der Gestaltung aufhört. Hier haben wir jetzt links oben eben das, die Überschrift für den Dialog und die. Inhalte sind dann relativ zentral und rechts unten sind dann wieder die entsprechenden Button. Das wirkt einfach recht harmonisch und aufgeräumt für die Nutzerinnen und Nutzer und entspricht auch mehr oder weniger der Erwartung, weil man einfach links oben anfängt mit Lesen und Bearbeiten und rechts unten aufhört. Ganz wichtig ist hier noch zu sagen, das müssen Sie kulturraumbedingt gegebenenfalls umdrehen. Natürlich ist es in äh, vielen Kulturräumen so, dass man links oben anfängt mit Lesen und auch Bearbeiten und rechts unten aufhört. Aber es gibt eben auch Kulturräume, in denen ist es genau anders. Da fängt man zum Beispiel rechts oben an. Es soll auch Kulturräume geben, da fängt man rechts unten an. Das äh, ist noch interessanter. Das heißt, Sie müssen da einfach so ein bisschen darauf achten, wofür mache ich das Ganze eigentlich. Aber kulturraumbedingte Anpassungen gibt es immer. Steht aber bei diesen Pattern explizit dabei, dass es kulturraumbedingt dann eben auch angepasst werden muss. Ein weiteres Pattern für Dialoge, was Ihnen auch wiederum hilft, um Dialoge ein bisschen aufzuräumen, ist das Responsive Enabling oder das Responsive Disclosure. Beim Responsive Enabling, das ist das, was links dargestellt ist, ist es so, dass bestimmte Interaktionselemente erst dann freigegeben werden, wenn die Nutzerinnen und Nutzer eine Erstauswahl getroffen haben. Also zum Beispiel in der linken äh, Variante dann eben einen äh, bestimmten Radio Button angewählt haben und wenn dieser Radio Button angewählt ist, erst dann kann man mit weiteren Interaktionselementen interagieren. Das verhindert einfach, dass Nutzerinnen und Nutzer schon mal mit Interaktionselementen interagieren, mit denen sie äh, gar nicht interagieren sollen oder nur in bestimmten Situationen interagieren müssen. Das kann man sogar eben noch verstärken. Das ist dann nicht nur das Responsive Enabling, sondern das Responsive Disclosure. Das heißt, dass diese Elemente nur dann überhaupt sichtbar werden, wenn die Nutzerinnen und Nutzer eine bestimmte erste Aktion getätigt haben. Man kann das Ganze sogar noch weiter treiben, indem man die Elemente, die dann auch gar nicht mehr benutzt werden, komplett wiederum ausblendet. Das heißt jetzt hier in der rechten Variante, dass wenn die Nutzerinnen und Nutzer sich für Variante 2 praktisch entschieden haben, also den Radio-Button angeklickt haben, dass danach die anderen beiden Radio-Button auch noch verschwinden. Und dadurch hat man einfach eine relativ gute Möglichkeit, um Nutzerinnen und Nutzer so Schritt für Schritt zu den oder durch die Dinge zu leiten, die sie halt machen müssen. Also wenn die Aufgabenerlegung eben verschiedene Wege hat, durch die es gehen kann, kann man die Nutzerinnen und Nutzer hier einfach wirklich genau durch diese Wege leiten. Ganz wichtig, wenn sie das machen, was ich gerade gesagt habe, mit dem, dass man Dinge auch ganz ausblendet, sie müssen den Nutzerinnen und Nutzern natürlich auch Möglichkeiten bieten, wieder zurückzufinden. Das kann man dann zum Beispiel über einen entsprechenden Zurück-Button machen, der die Nutzerinnen und Nutzer wieder zu der vorherigen Auswahl zurückführt. Damit haben wir schon einige Pattern dann jetzt ähm, abgearbeitet, die, wo es prinzipiell darum geht, was sollte ich bei der Gestaltung von einzelnen Dialogen denn äh, berücksichtigen? Wie sollte ich bestimmte Dinge machen? Jetzt ist es so, dass Dialoge natürlich auch relativ oft Listeninhalte haben. Und wir gucken uns jetzt mal ein bisschen an, wie kann man denn Listen darstellen und äh, auch ja, konkretere Inhalte zu den einzelnen Listenelementen irgendwie für die Nutzerinnen verfügbar machen. Eine erste Variante, das ist auch eine, die gar nicht so selten verwendet wird, zum Beispiel im äh, Bereich von E-Mail-Lesen, ist der sogenannte Two-Panel-Selector. Das heißt, Sie haben eine Übersicht, ähm, die daraus besteht, dass Sie auf der einen Seite eine Liste von Inhalten haben und auf der anderen Seite die entsprechende Detaildarstellung zu einem ausgewählten Listenelement. Das können jetzt hier also zum Beispiel E-Mails sein, das heißt, Sie haben oben die Liste der E-Mails und wenn Sie eine E-Mail anklicken, dann bekommen Sie darunter die Details der entsprechenden E-Mail angezeigt. Das muss jetzt nicht übereinander sein, das kann also auch sein, dass die Panel äh, nebeneinander angeordnet sind, aber das entsprechende Pattern heißt äh, Two-Panel-Selector und wie gesagt, wird an ganz vielen Stellen entsprechend eingesetzt. Es gibt noch eine weitere Möglichkeit, wie man ähm, ja, Listeninhalte darstellen kann, für den Fall, dass Nutzerinnen und Nutzer ein paar Details sehen wollen. Äh, da die, die oder die eine Variante, die da jetzt noch kommt, ist ähm, ein sogenanntes List-Inlay. Da ist es so, dass die Liste halt ganz normal dargestellt wird, aber ohne ein weiteres Panel was für die Details vorgesehen ist. Dadurch spart man natürlich schon mal ein bisschen Platz in der Anzeige. Wenn die Nutzerinnen und Nutzer dann aber doch irgendwelche Details zu einem Element sich ansehen wollen, dann klicken sie dieses entsprechende Element an und dann erscheinen die Details des Elements innerhalb der Liste. Das heißt, die Liste klappt entsprechend ein Element auf. Das, jetzt könnten Sie natürlich sagen, Mensch, das ist ja eigentlich äh, ziemlich ähnlich zu einem ähm, Akkordeon. Ja, das ist äh, durchaus so. Auch hier gilt letztendlich ähnlich wie beim Akkordeon. Sie können so ein bisschen dann ähm, ja, entscheiden, ob Sie den Nutzerinnen und Nutzern ermöglichen, mehrere Elemente aufzuklappen oder vielleicht nur ein Element zur gleichen Zeit aufzuklappen. Auch das ist hier möglich. Der Unterschied zum Akkordeon ist einfach der, Akkordeons haben üblicherweise eine feste Anzahl von Bereichen, um die es geht und wie gesagt, sie haben halt auch relativ häufig diese, diese Situation, dass man eigentlich sich tatsächlich nur einen Bereich anguckt, auch wenn es prinzipiell möglich ist, sich mehrere Bereiche aufzuklappen und bei solchen Listen ist es eher häufiger der Fall, dass man dann eben mehrere Bereiche sich gleichzeitig aufklappen lässt, um sich die Inhalte dazu anzeigen zu lassen. Eine weitere Möglichkeit, wie man die Inhalte, die zu einem Listenelement gehört, auch schon mal anzeigen kann, ist das sogenannte One-Window-Drill-Down. In dem Fall brauchen Sie auch kein weiteres Panel, wo das angezeigt wird und wenn Sie auf ein Element klicken, dann öffnet sich das auch nicht innerhalb der Liste, sondern Sie kommen tatsächlich zu einer komplett neuen Ansicht und haben dann aber in dieser Ansicht die Möglichkeit, wieder zurück zu der Liste zu navigieren. Diese Variante bietet sich halt sehr stark an, wenn Sie eben einen relativ kleinen Bereich zur Verfügung haben, in dem dann die Liste angezeigt wird, zum Beispiel auf einem kleineren Smartphone-Display. Dann bietet sich diese Variante an, weil Sie einfach auf der einen Sicht die Liste darstellen können und auf der anderen Sicht dann die Möglichkeit haben, die Details auch passend zu der entsprechenden Darstellungsgröße aufzubereiten. Es gibt noch weitere Möglichkeiten, Listen an sich anzuzeigen. Das heißt dann eben auch Möglichkeiten, dann hinterher diese Listenansicht mit der Detailansicht so ein bisschen anders noch zu kombinieren. Eine Variante, wie Sie Listen anzeigen können, ist auch über ein sogenanntes Thumbnail Grid. Da haben Sie also ein, eine solche Struktur, wo mehrere Elemente dargestellt sind. Die sind alle ungefähr auf der gleichen Größe dargestellt und haben meistens irgendeine Bildliche Darstellung, das heißt, Sie brauchen dann eben auch Listenelemente, die sich bildlich darstellen lassen, aber dazu noch einen relativ kurzen Text, der ist jetzt hier durch die grauen Balken dargestellt. Das heißt, sie versuchen es so zu gestalten, dass äh, der Bereich, in dem die Liste dargestellt ist, immer vollständig gefüllt ist mit entsprechenden äh, Listenelementen und äh, sie sind jetzt hier natürlich frei, wie viel äh, Spalten sie da haben, das hängt so ein bisschen von dem äh, Platzbereich ab, den der ihnen zur Verfügung steht. Aber sie haben prinzipiell immer irgendwie so eine Form von gleichartiger Tabellenstruktur, wo die Elemente auch gleichartig aufbereitet sind. Jetzt könnten Sie natürlich auch wieder sagen, ja, das klingt so ein bisschen ähnlich wie das Pattern Grid of Equals, was wir äh, bei der, äh, bei den anderen Pattern irgendwie auch schon mal hatten. Ja, aber auch bei Grid of Equals ist es letztendlich so, dass es einen Einstieg zu vorher eindeutig festgelegten, äh, zu einer vorher eindeutig festgelegten Anzahl von Inhalten gibt. Und hier bei Listen ist es jetzt halt so, dass die Anzahl unter Umständen gar nicht vorher feststeht, weil es ja sein kann, dass die Nutzerinnen und Nutzer die Inhalte der Liste sich selber zusammengestellt haben. Das heißt, hier ähm, gehen wir in einen etwas ähm, anderen Bereich dann rein und deswegen wird das Pattern einfach nochmal gesondert aufgeführt. Was Sie ebenso machen können, um Inhalte darzustellen, ist dann nicht nur mit ähm, einem Thumbnail und einem kurzen Text zu arbeiten, sondern durchaus auch mit etwas mehr Inhalt. Dann haben Sie also auch ein Thumbnail und dann etwas mehr Text und vielleicht auch noch weitere Inhalte, die zu dem jeweiligen Listenelement gehören. Ich habe jetzt hier mal so angedeutet, zum Beispiel eine Liste von Inhalten, die auch noch mit einer bestimmten Bewertung versehen sind. Das können aber eben auch ganz andere Dinge sein, die hier noch eine äh, Rolle spielen. Das heißt, auch hier haben Sie die Möglichkeit, schon mal ein, äh, ja, erste Inhalte zu dem äh, Element, was in der Liste dargestellt wird, anzuzeigen, aber den Nutzerinnen dann eben die Möglichkeit zu bieten, noch äh, weiter zu gehen und dann eben zum Beispiel durch Klick auf ein Listenelement auf eine andere äh, Darstellung des Elements zu wechseln oder eben das Element noch weiter auszuklappen und entsprechend zu vergrößern. Eine weitere Möglichkeit, Listen darzustellen, ist das sogenannte Karussell. Das wird heutzutage auch gar nicht mal so selten verwendet. Auch hier wird wieder mit ja, Thumbnails und einem kurzen Text zum Beispiel darunter gearbeitet. Man kann auch nur mit Thumbnails arbeiten. Beim Karussell ist es so, dass die Liste gar nicht vollständig angezeigt wird, sondern immer nur ein gewisser Teil einer Liste. Und ähm, das Ganze wird auf horizontaler Ebene angezeigt. Man hat hier praktisch einen virtuellen Kreis, der, den die Liste bildet. Und die Nutzerinnen und Nutzer haben dann die Möglichkeit, sich immer einen gewissen Teil des Kreises anzeigen zu lassen. In der linken Variante ist das jetzt noch relativ wenig dreidimensional dargestellt. Das heißt, wir haben einfach, man sieht einfach irgendwie durch die visuelle Darstellung, ja, nach rechts könnte es irgendwie noch weitergehen. Da kommen noch weitere Elemente. In der, auf der rechten Seite ist es schon auch so ein bisschen dreidimensional dargestellt, es wird sogar mit Schattierungen entsprechend gearbeitet, um äh, klar zu machen: oh, dahinter geht es irgendwie noch weiter, Das sind noch weitere Elemente, die Elemente sind entsprechend angedeutet. Sie haben also ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ähm, dann hier visuell daran zu arbeiten, die Nutzerinnen und Nutzer klar zu machen: es geht da übrigens rechts und links irgendwie noch weiter. Das Ganze hier bietet sich halt an, wenn man eben nicht unbedingt etwas hat, was sich gut nur untereinander äh, präsentieren lässt, zum Beispiel eben, weil man so mit Thumbnails arbeitet ähm, und ohne viel Text, sondern wo es sich eben auch gut anbietet, den äh, Bildschirmbereich auch in der Breite vollständig und gut auszunutzen. Ein ähnliches Pattern, was in die gleiche Richtung geht und nochmal, ähm, ja, in, noch mal weniger mit so einem kompletten Kreis arbeitet, sondern vielleicht mit etwas weniger Listenelementen ist der sogenannte Filmstrip. Auch da ist es so, dass es einen virtuellen Kreis praktisch dahinter gibt, aber der, wie gesagt, weniger Elemente enthält. Und die anderen Elemente des Kreises sind halt nicht angedeutet, äh, sondern sie sind eben über diese... Punkte, die sich unter dem Filmstrip äh, zum Beispiel befinden, visualisiert, so dass den Nutzern halt klar ist. Du siehst jetzt hier gerade ein Element, da ist aber rechts daneben ist noch ein bisschen mehr. Also wisch zum Beispiel irgendwie mal äh, zur Seite, so dass du gegebenenfalls an andere Elemente herankommst. Der Unterschied zwischen Filmstrip und äh, Karussell ist also ganz klar, beim Filmstrip ist nur ein Element angezeigt zur gleichen Zeit, wohingegen eben beim Karussell mehrere Elemente angezeigt werden und schon mal irgendwie visuell suggeriert wird. Ähm, hier sind übrigens noch so die weiteren Elemente ähm, und du kommst da dann entsprechend hin, indem du eine dazu passende Geste machst. Karussells sind unter Umständen auch etwas komplizierter dementsprechend in der Implementierung, weil man eben zum einen diese visuellen Effekte einbauen muss, ähm, zum anderen vielleicht auch die entsprechenden Gesten abfangen muss, was beim Filmstrip vielleicht nicht ganz so der Fall ist. Aber es gibt sowohl für Karussells als auch für Filmstrips meistens schon vorimplementierte Lösungen für die entsprechenden Oberflächen, um die es geht. Das heißt, nutzen Sie da ruhig vorimplementierte Dinge nach, um hier einfach relativ einfach sowas umsetzen zu können. Oft hat man allerdings auch die Situation, dass man einfach Listen hat, wo sich nicht gut mit Thumbnails ähm, arbeiten lässt, wo man einfach auch gegebenenfalls sehr lange Listen hat von einzelnen textuellen Elementen. Da bietet sich etwas an, das nennt sich Alphabet Scroller. Das bietet sich eben vor allem dann an, wenn man tatsächlich ganz, genau, ganz genaue Bezeichnungen der Listenelemente hat und diese, wenn möglich, auch noch... Also nicht nur wenn möglich, sondern die dann eben alphabetisch auch durchsortiert sind, damit die Nutzerinnen und Nutzer auch das, was sie suchen, schneller finden. Ich habe jetzt hier mal als Beispiel gewählt, dass die Nutzerinnen und Nutzer einfach nach äh, Ländernamen suchen. Das ist also eine lange Liste mit Ländern Ländernamen. Und vielleicht ist es ihnen auch schon mal so gegangen, dass sie einfach eine solche Liste hatten, ob das jetzt zum Beispiel im Dropdown war oder wo auch immer. Und da mussten sie relativ lange suchen, um in einer 195 äh, Elemente langen Liste genau das Land herauszufinden oder herauszusuchen, was sie jetzt brauchen. Und da bietet sich ein sogenannter Alphabet Scroller an, weil sie dann nämlich rechts von der Liste nochmal das Alphabet aufgelistet haben. Und dann können die Nutzerinnen und Nutzer direkt einen Buchstaben im Alphabet schon mal anklicken und dann scrollt die Liste genau zu dem, zu den Elementen, die halt mit diesem Buchstaben anfangen. Wenn Sie jetzt mal darauf achten, das ist mir tatsächlich auch gar nicht so bewusst gew gewesen, man kann ähm, in dem Alphabet-Scroller auch bestimmte Buchstaben weglassen, nämlich wenn man kein Element hat, äh, was da drin ist und diesen Buchstaben hat. Und hier fällt dann nämlich auf, es gibt tatsächlich weltweit kein einziges Land, was mit dem Buchstaben Q anfängt. Und deswegen konnte man hier in der Liste einfach das Q auch tatsächlich weglassen. Gut, etwas, was in eine ähnliche Richtung geht, um also Nutzerinnen und Nutzer gerade bei langen Listen einen schnellen Zugriff zu ermöglichen, ist das sogenannte Jump to Item. Da ist es so, dass man, wenn man eine Liste entsprechend öffnet oder irgendwie klar macht, dass man mit der Liste jetzt interagiert, wenn möglich schnell und direkt zu einem Element springen kann, indem man dessen Namen schon mal schreibt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in der rechten Liste äh, zu dem Land Fidschi äh, kommen möchte, dass ich f und i eingebe und dann auch genau zu diesem Element dann hingescrollt wird. Das muss man heutzutage tatsächlich gar nicht mehr so oft selber implementieren. Bei den meisten Plattformen, die mir bekannt sind, ist das schon vorimplementiert, dass man, wenn man so ein, so ein Standardelement für Listen irgendwie verwendet, dass eben genau das auch schon funktioniert. Aber ich möchte trotzdem darauf hinweisen, achten Sie darauf, ob das tatsächlich implementiert ist, denn gerade bei langen Listen wird es von nicht allzu wenig Nutzern tatsächlich versucht, darüber zu dem entsprechenden Listenelement zu kommen. Und wenn diese Funktionalität nicht da ist, dann ist das meistens ähm, ein, ja, ein negativer Punkt, der den Nutzerinnen und Nutzern dann an dieser Stelle schon mal auffällt. Wir haben mit Listen auch noch weitere Möglichkeiten, ja, Inhalte etwas besser zu äh, strukturieren und äh, darzustellen. Zum Beispiel können wir mit kaskadierenden Listen arbeiten. Da ist es so, dass, dass, äh, dass man mehrere Listen einfach nebeneinander oder untereinander darstellt und das ausgewählte Element der einen Liste äh, bietet dann eben äh, oder ja, bestimmt den Inhalt der nächsten Liste und so weiter und so fort. Das könnte man zum Beispiel relativ gut verwenden, wenn man Länder auswählen möchte. Da könnte man zum Beispiel eine Liste machen, wo erstmal unsere Kontinente aufgelistet sind, also Europa, Asien und so weiter, und dann in der nächsten Liste nur noch die Länder aufführen, die zu dem entsprechenden Kontinent äh, gehören. Wird ganz, ganz selten gemacht. Meistens hat man eben wieder diese lange Länderliste, durch die man sich dann durcharbeiten muss. Ist aber hier eigentlich eine ganz schöne Sache, ähm, um den Nutzerinnen und Nutzern so ein bisschen Aufwand zu ersparen. Auch wenn es vielleicht der ein oder andere Klick mehr ist. Aber das Suchen in langen Listen ist halt auch schon oft sehr aufwendig. Das heißt, wenn Sie irgendwie da die Möglichkeiten haben, so ein bisschen zu strukturieren, machen Sie es und arbeiten Sie gerne mit kaskadierenden Listen. Eine weitere Möglichkeit, um so ein bisschen Struktur in Listen reinzukriegen, ist die sogenannte Tree Table. Die bietet die Möglichkeit, dass sie auch wieder über gruppierte Inhalte ähm, arbeiten können und die Gruppen dann durch Einrückung auch entsprechend darstellen. In der rechten Seite sehen wir das, dass wir also so eine Einrückung haben. Wir haben also so höher, also Listenelemente auf der höheren Ebene die also eine Gruppierung darstellen und dann haben wir die Listenelemente auf der detaillierten Ebene, die also ein Stück eingerückt sind und was noch ein weiterer Charme der Tree Table ist, Sie können dann zu den Listenelementen direkt auch noch weitere Details, deswegen heißt es eben Table und nicht nur Tree, weitere Details darstellen, die schon mal zu den jeweiligen Listenelementen gehören. Und auch das ist für Nutzerinnen und Nutzer relativ gut erfassbar, weil aufgrund dieser Einrückung relativ gut sich dann auch diese einzelnen Gruppierungen ergeben. Und auch hier könnte man das eben zum Beispiel für Länder machen, wenn man dann eben vorstrukturiert nach ähm, den Kontinenten und dann dazwischen dann die entsprechenden Länder hat und dahinter dann entsprechende Details zu den Ländern. Was in dieser Tabelle hier unten auch tatsächlich schon angewendet wurde, ist ein weiteres Pattern, was man für die Darstellung von äh, Listen auf jeden Fall verwenden sollte, nicht nur Listen, sondern generell auch Tabellen, ist das sogenannte Row Striping. Nutzerinnen und Nutzer ähm, können einfach über dieses Row Striping relativ gut erkennen, in welcher Zeile bin ich denn jetzt gerade, und können dieser Zeile beim Lesen der Inhalte deutlich besser folgen, als das äh, der Fall wäre, wenn es äh, diese Streifen nicht gäbe. Und es ist eine relativ einfache Sache, ist halt heutzutage auch an vielen Stellen äh, relativ gut unterstützt, wird aber trotzdem nicht ganz so oft umgesetzt und ich kann Ihnen nur empfehlen, das zu machen. Jetzt kann es natürlich sein, dass Sie ähm, auch noch andere Varianten von ganz langen Listen haben, also nicht nur Listen mit ähm, einzelnen ja, Ländernamen oder sonstigen Dingen, sondern zum Beispiel Listen, wo es dann eben immer noch um mehr Inhalte geht. Da bietet es sich an, mit ähm, mehreren Seiten einfach zu arbeiten, damit die Nutzerinnen und Nutzer dann nicht mit der kompletten Liste gleich von vornherein überfordert werden. Das ist ja auch manchmal... Eine Frage der äh, Darstellungsdauer. Da sollten Sie dann mit sogenannter Pagination arbeiten. Und was für Nutzerinnen und Nutzer auch oft nicht ganz uninteressant ist, wenn Sie Listen haben, wo die Nutzerinnen und Nutzer direkt die Listen ähm, bearbeiten können, also neue Elemente hinzufügen können, dann bietet es sich an, ein entsprechendes Eingabefeld zur Verfügung zu stellen, wo die Nutzerinnen und Nutzer zum Beispiel am Ende der Liste einfach ein neues Element zur Liste hinzufügen können und durch Enter-Tasten dann eben ihre Eingabe bestätigen können. Hier müssen Sie dann aber, wenn Sie solche mehr oder weniger direkt so ein direktes Hinzufügen erlauben, dann müssen Sie aber auch direkt in der Liste die Möglichkeit bieten, das Ganze wieder zu löschen. Das heißt, dass Sie eben ähm, zu in den Listen-Elementen irgendwie mit darstellen: Hier habe ich irgendwie zum Beispiel so einen äh, Papierkorb, worüber ich das Element wieder rauswerfen kann. Gut, damit sind wir mit äh, der Darstellung von Dialogen und Listen auch schon durch. Auch hier werden Sie wahrscheinlich wieder gesagt haben, Mensch, habe ich irgendwie schon mal gesehen, kenne ich, aber ganz spannend, dass das irgendwie ein Pattern ist. Ganz wichtig, um das nochmal zu wiederholen, Pattern sind hauptsächlich dafür da, dass man sich auch so ein bisschen inspirieren lassen kann und äh, Lösungen findet für Probleme, die man irgendwo schon mal hatte. Das heißt, es geht nicht immer nur darum, mit Pattern irgendwie jetzt was zu machen, was irgendwie total toll und neu ist und so weiter und so fort, sondern es geht darum, Nutzerinnen und Nutzern einen Einstieg zu bieten, den sie so im Prinzip schon kennen, ja, und den sie dementsprechend auch wiedererkennen und wo, es, wo sie es den Nutzerinnen und Nutzern einfach entsprechend deutlich leichter machen. Gut, was sind die Übungen, die zu diesem äh, Video gehören? Ihre Aufgabe ist es jetzt, sich selber mal darüber Gedanken zu machen, welche Pattern waren Ihnen denn wirklich schon bekannt, also auch wirklich so als solche vielleicht äh, von, von Begriffen her, welche haben Sie vielleicht bisher ähm, unbewusst wahrgenommen, welche aber irgendwie schon mal bewusst. Ja? Vielleicht äh, können Sie da ja so ein bisschen was aus Ihrer eigenen Erfahrung sagen. Wo ist Ihnen vielleicht schon mal aufgefallen, dass ein bestimmtes Pattern gefehlt hat? Vielleicht haben Sie es irgendwo an irgendeiner Stelle ja schon mal vermisst und haben sich gesagt, Mensch, hier wäre es eigentlich ganz schön, wenn. Oder wo hätten Sie sich vielleicht auch ein äh, ganz anderes Pattern gewünscht, wo Sie sagen, hier ist eigentlich, es ist zwar eins der Patterns eingesetzt, aber irgendwie passt das nicht so richtig. Also da hätte ich mir jetzt vorstellen können, wenn ich jetzt gerade jetzt, wo ich die anderen Pattern gesehen habe, die man ähnlich einsetzen kann, dass man das ähm, hätte anders machen können. Und damit bin ich auch bei diesem Video schon wieder beim Ende angekommen. Ich bedanke mich auf jeden Fall wieder fürs Zuschauen und äh, freue mich auf Ihre entsprechenden Übungslösungen. Bis dann!